Der war hier bei 4.500. Wenn wir dann 1.000 Euro abziehen, haben wir dann neu 3.500 und das Bankgut haben hier der alte Betrag 44.500. Da kommen jetzt 1.000 Euro drauf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 längere frist raus das heißt aus diesem kurzfristigen kredit wird ein langfristiger kurzfristige bankverbindlichkeiten sinken um 5000 euro und die langfristigen bankverbindlichkeiten steigen um 5000 euro die kurzfristigen bankverbindlichkeiten haben wir hier 95.000 alter betrag sinkt um 5000 auf 90.000 und die langfristigen ja haben wir hier die steigen von 950.000.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 So, jetzt haben wir es gleich geschafft, Geschäftswahl Nummer 4, wir überweisen die Rechnung aus Geschäftswahl Nummer 3 in Höhe von 22.000 Euro an den Lieferer. Das heißt, die Lieferant der Lieferante Hobelmaschine bekommt jetzt sein Geld überwiesen und jetzt ist deine Aufgabe, mal zu gucken, was passiert denn hier in der Bilanz.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 So, zum Schluss nochmal ein Überblick über das Geschäftsjahr. Was muss das Rechnungswesen hier alles bearbeiten? Wir haben einmal die Inventur am 31.12. Das, das ist eine Tätigkeit, und zwar die Bestandsaufnahme von Vermögen und Schulden. Das daraus resultierende Verzeichnis ist dann das Inventar. Und wenn wir dann Vermögenswerte, also das Vermögen und die Vermögensquellen, das heißt das Kapital gegenüberstellen in Contentform, dann haben wir die Bilanz. Und danach kommt dann der, der große Zeitraum, eigentlich zwischen dem 1. Januar und dem 31.12. Da kommen die Geschäftsfälle. Das ist alles, was in einem Unternehmen passiert. Und jeder einzelne Fall muss vom Rechnungswesen bearbeitet werden, muss erfasst werden. Und das ist eigentlich das zentrale Thema, was wir hier auch die ja, nächsten Jahre in BWR machen werden.